Hallo, grüße euch, Paraguay Live, liebe Grüße aus, ja, diesmal nicht aus Paraguay, aus Warschau. Wie ihr wisst, bin ich jetzt in Warschau, aber trotzdem möchte ich euch ganz liebe Grüße nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz oder wo überall ihr seid in der Welt senden. Heute sprechen wir ein bisschen über Business und zwar über ein aktuelles Top-Angebot. Falls ihr Interesse daran habt, einfach weiterschauen. Okay, bis dann. Also wie ihr wisst, mache ich auch etwas Online-Business. Und wie gesagt, bin ich in Polen, genau genommen in Warschau. Nicht wegen Urlaub, Urlaub mache ich eigentlich in Paraguay. Aber muss ich natürlich einige Sache, äh, Sachen äh, erledigen. Und möchte euch gerne zeigen, äh, ihr wisst, dass ich also gerne in einem Team arbeite. Sowohl in Paraguay habe ich auch in Deutschland getan und das tue ich auch in Polen. Deshalb haben wir unsere Truppe, unser Team, wo wir zusammenarbeiten. Und jetzt möchte ich euch gerne ein Top-Angebot vorstellen. Worum es geht? Es geht um Folienbalance. Ja, Folienbalance zum Geburtstag. Also bleibt dran! So, also wie gesagt, es handelt sich um Luftballons, da sind 16 Zoll Luftballons zum Aufblasen, sowohl mit Helium als auch mit Luft nutzbar. Mit einem kleinen Strohhalm, also ganz leicht zu bedienen. Es handelt sich um einen Restposten, äh, die sind in zwölf praktisch Stück in einem City, also hier in einem in eine Verpackung verpackt. Und das Ganze geht von 0, also 0, 1 und die sämtlichen Zahlen bis 9, also von 0 bis 9. du, in Blender bisschen, also die sind einmal in Blau mit Härtchen, sieht ein bisschen schlecht zu. Jetzt sieht es glaube ich besser, ich gebe noch also richtige Fotos dazu. Äh, so und in dem Karton siehst ihr das, also so kleine Karton. Und innen drin gibt es noch andere Farbe und zwar Rosa mit Herzchen. So, also genau zum Aufblasen. Also es handelt sich um Doppelverpackung, so sehen die ja aus, also fertig verpackt jeweils mit Barcode. Also es gibt in einer Doppelverpackung zwölf Stück und Davon haben wir 20 Packungen. Also insgesamt 240 Stück Folienballons und das gleiche natürlich auch in Blau. Also auch, seht ihr, Blau mit herzchen super geeignet für Kindergeburtstage und sämtliche Feierpartys und auch als Dekoration. Genau das gleiche, 240 Stück. Und das Ganze wird in ein Karton verpackt. Das Ganze wiegt also knapp über 7 Kilo wird versendet direkt aus Polen. da sind unsere Restposten, wie gesagt. Und wir bieten euch das zu einem super Preis von 1 Euro Also nicht das Ganze pro Stück. Ja, also 460 Euro. Einfach die Anfragen schreibe ich auch, wo ihr die E-Mail sendet. solltet Einfach Fragen und die Ballons gehen an euch nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz oder nach ganz Europa. Die äh, Versandkosten, die sind ja gleich und bewegen sich um die 30 Euro. Also alles noch bezahlbar. Hat euch das Video gefallen? Bitte einfach Likes nach oben. Und falls ihr Fragen habt, einfach Fragen darunter, Kommentare schreiben. Wir machen auch praktisch Großhandel auf sämtliche Luftballons, Folienballons. Also einfach Anfrage stellen, beantwortet euch gerne die Fragen. Mach's gut und bis dann und bis zum nächsten Video, okay?